Wir sind im Bereich der kombinierten Zinseszins- und Rentenrechnung angelangt. Warum das kombinierte Zinseszins-Rentenrechnung heißt, das erkläre ich am einfachsten an einem kurzen Beispiel. Wenn ihr euch das hier mal anschaut, Isabella möchte in 33 Jahren in den Ruhestand gehen und sie hat deshalb bereits 30.000 Euro gespart. Die liegen auch schon auf ihrem Konto. In Zukunft möchte sie jeweils am Ende eines jeden Jahres weitere 1.500 Euro anlegen. Also jedes Jahr nochmal 1.500 Euro aufs Konto bringen. Und wir sollen berechnen, über welchen Betrag Isabella verfügt, wenn sie in den Ruhestand geht, also nach 33 Jahren. Und die Bank bietet ihr 1% Zinsen pro Jahr. Ich denke, jetzt wird klar, warum das kombinierte Zinseszins- und Rentenrechnung ist. Wir haben nämlich einen Teil Zinseszinsrechnung mit den 30.000 Euro und einen Teil Rentenrechnung mit der Sparrate 1.500 Euro. So, wie löse ich so eine Aufgabe? Also zunächst mal ist es ganz wichtig zu erkennen, dass es sich eben um diese Kapitalmehrung Zinseszinsrentenrechnung handelt. Das erkenne ich immer daran, wenn in der Aufgabe sowohl Startkapital als auch eine jährliche Sparrate gegeben bzw. gesucht ist. Also ganz konkret bei uns in der Aufgabe: Startkapital K0 sind diese 30.000 Euro, die schon auf dem Konto liegen. Die Sparrate sind die 1500 Euro. Ich kenne meinen Zinsfaktor klein Q mit 1,01. Die Laufzeit beträgt 33 Jahre und gesucht ist das Endkapital nach 33 Jahren. Dann brauche ich die passende Formel. Die findet ihr bei euch in der Mac-Hilfe. Rentenrechnung ist die Nummer 22 und wir sind eben in der Kapitalmehrung. Also muss es eine dieser beiden Formeln sein. Nachschüssig ist das Ganze, weil die Isabella das Geld immer am Ende eines Jahres auf ihr Konto anlegt. Das habt ihr ja aber in den vorherigen Videos schon gelernt. Also ich brauche diese Formel. Dann setze ich die ganzen Werte entsprechend ein. Also mein Startkapital multipliziert mit dem Zinsfaktor ho 33. Das hier ist auch der Teilbereich aus der Zinseszinsrechnung. Und dann wird das Ganze noch addiert mit einer nachschüssigen Rentenrechnung. Okay, dann geht es wirklich nur noch darum, wie tippe ich das korrekt in den Taschenrechner ein. Also wir beginnen mit den 30.000 mal 1,01 hoch 33. Gut aufpassen an dieser Stelle. Nicht jetzt hier im Exponent weiterschreiben mit plus 1.500, sondern ihr müsst erst... Einmal nach unten klicken, dann sind wir nicht mehr im Exponent, können weiterschreiben mit den 1500 mal Bruch, 1,01 hoch 33, auch hier einmal nach rechts drücken, minus 1 und wir teilen durch 1,01 minus 1 und dann kommen wir auf unser Endergebnis, das ist das Endkapital nach 33 Jahre und das sind ja knapp 100.000 Euro. Also, wenn ich ein Startkapital kenne und eine jährliche Sparrate kenne oder sie gesucht ist, dann sind wir in der kombinierten Zinseszins-Rentenrechnung. Gut, dann weiter geht's mit Beispielaufgabe B. Da soll es darum gehen. Wir sollen berechnen, die gleichbleibende Sparrate, die Isabella am Ende eines jeden Jahres einbezahlen müsste, wenn sie nach 33 Jahren über 150.000 Euro verfügen, verfügen soll auf ihrem Konto. Weiter geht's mit Teilaufgabe b. Welche gleichbleibende Sparrate müsste Isabella am Ende eines jeden Jahres einbezahlen, dass sie nach 33 Jahren über 150.000 Euro verfügen kann? Also in diesem Fall ist meine Sparrate klein R gesucht. Die anderen Bestandteile, die kenne ich. Das ist wieder eine kombinierte Zinseszinsrentenrechnung. und die Sparrate klein R ist gesucht. K0 statt bleibt gleich, das sind die 30.000 Euro aus der Teilaufgabe A. Das Endkapital ist jetzt vorgegeben, das sind die 150.000 Euro. Zinsfaktor bleibt gleich, Laufzeit bleibt gleich. Wir suchen wieder nach der passenden Formel, also wieder kombinierte zinseszins nachschüssig und setzen alle Werte in die Formel ein oder in die Gleichung ein, die wir schon kennen. Also unser Endkapital nach 33 Jahren dann unser Startkapital, Zinsfaktor, Laufzeit und so weiter. Das einzige Unbekannte ist die Sparrate klein r. Wer möchte, kann diese Gleichung jetzt direkt mit Hilfe von Äquivalenzumformungen nach klein r auflösen. Oder es gibt noch einen Weg, der vielleicht ein bisschen einfacher ist. Man kann die Gleichung zunächst ein bisschen vereinfachen. Und zwar den jetzt hier blau markierten Teil und den hier grün markierten Teil. Also der blau markierte Teil wenn ich das so in den Taschenrechner eintippe, ergibt dann ungefähr 41.660,7 und der grüne Teil gibt gerundet 38,8. Und jetzt schaut die Gleichung schon wesentlich einfacher aus. Ich bringe jetzt mal zunächst diesen blauen Teil auf die linke Seite der Gleichung und dann muss ich nur noch durch die Zahl dividieren, die vor oder nach dem R steht, in dem Fall dann eben 38,87 oder 38,8, je nachdem, wie ihr gerundet habt. Und dann kommt ihr auf eure Lösung. Das sind dann 2.787 ,22 Euro. Also das ist die Sparrate, die Isabella jährlich am Ende des Jahres auf ihr Konto einbezahlen müsste, um nach 33 Jahren 150.000 Euro zu haben. Okay, dann gibt es jetzt noch zwei kurze Übungsaufgaben für euch. Eigentlich ist es nur eine einzige Übungsaufgabe. Ähm, es geht darum, dass ihr euch in fünf Jahren einen Fernseher kaufen möchtet. Der kostet ungefähr 12.633 Euro. Ich weiß, das ist wahnsinnig realistisch, aber es hilft auf jeden Fall, dass ihr die Rentenrechnung ein bisschen üben könnt. Ihr bekommt 0,3% Zinsen und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr zahlt sofort, äh, sofort 5.000 Euro ein und... Am Beginn eines jeden Jahres 1.500 Euro oder ihr zahlt sofort 3.000 Euro ein und am Ende eines jeden Jahres 1.888 Euro. Berechnet doch mal Modell A und Modell B und schaut, wo ihr über mehr Kapital nach der gegebenen Zeit, also nach fünf Jahren, verfügt. Die Lösung kommt gleich. Viel Erfolg! Okay, also ich denke, ihr habt es rausgefunden. Modell A ist eine vorschüssige kombinierte Zinseszinsrentenformel. Das heißt, meine Formel ändert sich ein kleines bisschen. Ich habe hier noch einmal den Zinsfaktor Klein Q mehr drin. Und dann komme ich auf ungefähr 12.600 Euro. Modell B war die nachschüssige kombinierte Zinseszinsrentenformel. Das heißt, ihr habt mit der Formel gearbeitet, die ihr aus den Aufgaben davor schon gekannt habt. Und da habe ich eben ein kleines bisschen weniger Geld am Ende des Jahres. Deshalb würden wir uns in dem Fall für Modell A entscheiden. Okay, das war's zur Kapitalmehrung. Im nächsten Video lernt ihr dann, wie die Kapitalminderung funktioniert. Bis dann!